will I become? one gonna the box to the fight. So. Miguel! So das gefällt mir gar nicht. Oh mein Gott, Miguel? ist Miguel! Wo bist du? Oh nein! ist sehr Miguel? Miguel? Au, oh, Tja, ich hab den nur verloren. Schaut so aus, als ob der Eye-Tracker D-Objekt markiert. Außer. Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sissimite, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Alles klar. Das heißt, er tötet unseren Kollegen da. Ja, gut. Dann, was ich vorhin sagen wollte, außer dass es eben nicht so ein Gegenstand ist, was wir dort verbessert haben in der Skillline, dass er eben vom Head track montiert wird. Naja. Ah, und wir sind eine Frau, eine Frau und. Miguel! Okay, ich. Kommt dieser Sisi-Mieter nicht? Das ist nicht wenig blut. Whoa, whoa, whoa, wait. Aua <laughs> oh, eine Dschungelkatze. Hinter uns <laughs> ist halt noch einer. Oh mein Gott. Not bad. Hey, ja, wir haben nur noch einen Pfeil. Ah, jetzt darf ich weitermachen. Ah, es ist ein Diago, aber. Denken ja. Kann ich das Oberschießen? Nein, zwei Pfeile. Ja, gut. Hier muss ich vorsichtig sein. Das kann man nicht einsammeln. Nur Oberschießen. Ja, moin, nur ein Pfeil. Den Umbringer. Ich muss da kurz einmal die Steuerung durchschauen. Man kann sicher angreifen mit dem Gameplay. Gameplay. So, Nachkauf ist anscheinend F. Um. Jetzt geht er über Herstellen. C nice. Herstellen geht nur noch, Wenn wir keinen Fall haben. Was? Ah. Wir hätten so viele Herstellen schon können. Jaii! sehen wir es hier zu einem Ziel! Ja! Jetzt noch einen! Jaii! Adi, adi, adi! Ohohoho! Ohohoho! Auwe, johle! Oh. Ins Ohr wascheln! Das tut mir im eigenen weh! Jo, aber oh, das sind noch ein zweiter. Hallo. Ich für heute. Den Kollegen. Ach. Das war unerwartet. da habe ich jetzt viele So ein früh Sachen. Fahren wir jetzt alles für Pfeile. Wir hätten nicht schon die ganze Zeit herstellen können, eben nur gedacht. Wir haben die Zutaten da aber das waren die Zutaten für die anderen Pfeile, für die Feuerpfeile, schätze ich mal. Dann nehmen wir mal alles mit, wenn das so viel ist. Da oben hat so ein Vogelgleich zu ja. Tragenbuch 3. 6. Juni. Vater zeigt sich uns gegenüber enthusiastischer denn je, aber ich habe Zweifel. Einmal habe ich mitten in der Nacht beobachtet, wie das Weiß seiner Augen das Mondlicht widerspiegelte und sein leerer Blick auf den Sternen ruhte. Hätte er mir nicht früher all diese Geschichten über den Amazonas erzählt, würde ich sagen, dieser Blick war voller Bedauern, wenn nicht sogar Trauer gewesen. Aber vielleicht stören ihn ja auch nur die Insekten, die immer wieder einen Weg durch unsere Moskitonetze finden. Ja, Moskitonetze sind nie schlecht. Hier war wir schon mal Urlaub cool, in Vietnam, actually. Und da haben wir erst am zweiten gecheckt, wo die Moskitonetze sind. Also wir haben ersten dort vielleicht verstanden Oh hey, das war auch das schon neu, Nice. Oder? Gäste, August. Kommt. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt, die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. Sie auf okay, denen geht's jetzt so gut im mir. wieder was vergessen vor. Ja! Warte mal, das ist der richtige Weg. Wo ist das denn? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das war jetzt gerade der fünfte Eintrag. Wir haben den vierten in der gar nicht, Schauen wir mal. Außer es ist eine Spur echt gut, muss man. Aber für uns unsere schöne, tolle Axt. Ich hätte Axt, die wird sie eher nicht erkennen ja. als solche. Ja, Piket, nennen die meisten so. Ah, das, das Flugzeug. Flugzeug. Jonah, bist du da? Hey. So, hallo Jago, noch was. Die Picke. Oder oh, es ist die Kletteraxt. Die hat man früher schon mal gebraucht. Er ist da. Ich dachte, du wärst tot. Hey. Weißt du, was mit Miguel ist? Er hat es nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal hier. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Das ging aber schon. Gut. Und du weißt, was du tust? Äh, ich hatte schon mal was Ähnliches damals als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Oh. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah... Ich... Hey! Ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden wir hätten umdrehen können. Wow. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin hat mich immer bis aufs Blut geärgert. <lacht> Mach's gut, Eli. Romantisch. <lacht> Jetzt so, Klebeband drüber. Danke. Alkohol drüber schütten? Egal. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Yaku gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Da ist sie jetzt schon wieder. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als. Okay. Wie ist Ella überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte herausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als du den Schlüssel nahmst. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kubakjaku, okay? Ja. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich es verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warm mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? <lacht> Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich es verstehen. Es ist keine Rache. Okay. Also das mit... few add charaktere oder wie das heißt, funktioniert Komm, vor, Aber wenn ich den ins Gesicht schaue, dann... So, da war nichts. Ah doch, das ist unser Haus. Dann schau da zu mir. Siehens, sei zu leer. Ich bin feinig, aber ich bin feinig. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Upgrades herstellen. Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare, er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Ja, die Jaguar. Also. Ah, das können wir mal vorauswählen. Eine robuste Bergsteig der ja, Axt und das ist ziemlich sehr optimiert zum Klettern kämpfen. Griff Angst, okay. Das ist auch nur Skinner. Ich weiß, der hat nur buka Huxbogen, hätten hat man Schlangenbiss. So haben wir schon so viele verschiedene Bögen. Aber die machen alle unterschiedlich viel Damage. Der hat alles in der Mitte. Der hat wenig Feuerrate, wenig Hals hat mehr Zielgeschwindigkeit. Um, bei Gerüsteten macht er mehr Damage. Der. Ist in arm besser. Der auch gut. Der hat nur weniger Haltezeit, aber der macht Flammen, macht mehr Flammenschaden. und der, der ist gegen Tiere gut, was im Moment eh relativ cool wäre, aber ich werde mal den ausrüsten. Aber der hat gar kein, gar kein Upgrade, die anderen hätten ein Upgrade. Dann nehmen wir mal kurz den und schauen, was wir da machen könnten. Können kann einerseits verstärkt Ja, das ist gut Das ist auch gut Ah, da gibt es noch mal Sachen Das ist ja alles gut, Ja machen wir mal Ah, dann können wir das nächste dann auch machen noch Machen wir mal vor jedem ein bisschen Das ist der beste Bogen, was wir heute lange haben werden. Und das schaut mal raus frei. bei. Bei Waffenabgabe Stufe 4. Ah, bis 1, 2, 3 geht, bis 4 noch nicht. Ja, gut. Die anderen Bögen werden wir jetzt noch nicht upgraden, aber wenn man das jetzt vergleicht mit den anderen, ist er bis auf die harte Zeit der beste. Und die Zielgeschwindigkeit, Feuerrate und Schauen dass es ziemlich neu ist ziemlich nice. Ja, fein. Dann hätten wir mal da fertig, oder? Ah, es hätte noch mehr am Bogen geben. Eher moin. Das wäre, ne, Schlag. Jetzt war sie ja die Grundstats von den nicht mehr, ne? aber wenn wir jetzt da kurz den normalen Bogen auswählen. Der wäre im Arm besser gewesen, was kann der? Jo moin. Der wäre cool gewesen. Der hat aber auch keine Upgrades. Deshalb ist bis auf die harte Zeit. Na, warte mal. Ja bis auf die harte Zeit ist meiner eh besser. Ja gut. Nein, haben wir nicht so schlecht gemacht. Gespannt. <lacht> Dann warum ist blinkt noch immer. Müssen also, wir da jeden einmal anklicken? Dann klicken wir. Irgendwie. Okay, das Rufzeichen Rufzeichnet weg. Ja gut. Wahrscheinlich müssen wir jetzt jedes Ding durch. Noch immer nicht durch. Ja, dann ist mir das jetzt egal. Ah, da oben, Ah, jetzt habe ich gerade noch was gesehen. Da kamen man noch Outfits. Ja, und Ausrüstung. Wir haben einmal ein Seil und einmal ein Abseildraht. Beine. Die bringen sogar Vorteile. Das kostet aber was. Um, die Sachen da oben bringen, auch so, okay. Natürliche Ressourcen gewährt... ...und zusätzliche Pflanzen und herstellen aus jeder Quelle. Herstellen, wir ja. ja, nice. Jetzt sind die Stiefel mit Federn, die sagen... Okay. okay, das ist jetzt zwar jetzt nicht so sick, aber oh, ja. Wir hätten eine einmal bonus Ep. Munitionsmenge hergestellt wird. Besonders es sich im Kampf aus. Schneller, gewährst du sie haut und fundieren. Das ist gut. Ich kann okay, jedes Mal anklicken. Da schauen wir mal aus. Hey. Forscher. Ja. am da ist nichts. Das ist die alte. Nichts. <lacht> Als ob man so. Okay, cool. Das muss ich kurz ausprobieren. Hey, wie trollig ist denn das? Das ist ja sauwitzig. Und die Proportionen passen ziemlich fett. <lacht> Aber wenn das keine. Das machen wir mal gleich. Wenn das keine zusätzlichen. <lacht> Vorteile bringt es eigentlich voll so dumm, wenn man das nimmt. Ey, oh, wahrscheinlich. ich okay ist hat das Legen von Tieren. Beziehen in halt länger. Okay, wir brauchen zwar die Fähigkeit. Aber wenn man die Fähigkeit jetzt. hat, ah, ist aber sick aus, aber. Wie viel Sachen haben wir denn? Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut. Die Gas. Das sind alles so lässig. Schlecht. Drachen schuppen. So wie es vorstellt Ein schlecht. Ja. So, die letzten zwei. Alles. Schuppene Schlange. Leer. Grundsätzlich würde ich mal kurz den. Der passt zu, unserer, zu unserem Bogen, ist es der gleiche. Und wir kriegen da Zeitverlangserung. Klingt ziemlich cool. Will ich würde mal schauen, ob wir die Fähigkeit haben. So, ich habe die Fähigkeit nicht angefunden. Vielleicht ist es so ein versteckte. Also Zeit werden wir mal da nehmen, dass wir kopftreffer Zielunterstützung haben. Und dass wir länger auflauen können. Unseren so Schuss. Der ist ziemlich nice. Aber ich werde jetzt noch ein anderes Outfit nehmen, weil das bringt uns dann eigentlich nicht so viel. So, wir nehmen das Gewand des Bukka-Hook. Da haben wir eben mehr Gesundheit direkt bei Kampfpausen und dass also wir mehr Haut von Tieren haben, weil da brauchen wir eben keine Fähigkeiten und schaut ziemlich cool aus. Ich kann die Lara immer eh drehen und für heute war es aber also Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.